Hallo, heute zeige ich euch mal das Legoland Deutschland und zwar zum Star-Wars-Wochenende. Und los geht's! <lacht> Hallo, Probleme. Hm. Lauter normale Menschen. Wir sind jetzt hier vor der Lego Factory, wo man jedes Jahr auch äh, uns einen schönen Stein abholen. Und ähm, genau, wir sind jetzt erstmal hier vom Eingang hier rübergegangen und erstmal was zum Essen und Trinken geholt. Unterwegs habe ich schon einige Star Wars-Lager gesehen, einige in etwas äh, heißeren Rüstungen. Aber sonst äh, sind es vor allem sehr viele Terraner und ein paar weniger Außerirdische bisher. Wir haben jetzt diese Film angeschaut, haben auch schon beim Eingang einen Stein bekommen und ich bin schockiert. Erstens, es ist ein ganz normaler Stein, wo einfach nur Jahreszahl draufsteht, kein Star Wars Sonderstein und er ist eine Tüte mit dem Sicherheitshinweis. Hilfe! So, wir sind jetzt hier im Miniland und schauen uns den neuen Star Wars Bereich an. Kommt mit! War ich unten? schon. Da lief noch. Hey, die Wie interessant am Strand ist das? Ja. Ach so. Aber der der Knoturothek ist ein endgeil. Voll krass. Und dann die Soldaten heißt ja. Und dann muss da oben heißt der Motor sein. Ja, Oder Oder? da. Oder, ja, ja. ja, und da ist dann der Commander, den versucht umzubringen. Ach so, stimmt. Die Flügel. Et je me peu ein bisschen was über den Club erfahren. Du musst das Mikrofon einschalten. Moment, also. <lacht> Nein, gut eben. Mach ich lieber nicht, sonst ist der Kopf weg. Also, <lacht> okay. wie groß ist der Club hier? In Deutschland sind wir die German Garrison und die Slow-Helden. Die German Garrison ist ein Teil der weltweiten 500 Ja. ja. Und wie ist es mit Mitgliedsbeiträgen? Die einzige Voraussetzung, witzig zu werden, ist halt, um real zu egal was ist. Oder halt ein Cocktailjäger, die einen zu realisieren. Jedis? Jedis nicht. Syslogs? Syslogs? Ja, jeden schon. Weil Darth Vader zum Beispiel ist ja auch ein Syslogs. Und jetzt haben wir ja also, alles hat mit dem Ferien zu tun. du mal? Und mit den äh, Treffen jährlich. wir ihr was gehört, dass man auf zwei Treffen sein müsste? Ja, es ist ja so. Wenn ich mir so ein Ding äh, zulege, dann möchte ich das auch Fall. Das heißt, also, es ist kein Problem, einmal jährlich äh, das mal irgendwann. Es gibt so viele Events, so viele Möglichkeiten das zu tragen. Ähm, auch in ganz Deutschland, also nicht nur im Ruhrgebiet bei uns, sondern nicht nur im Süden, auch im Norden, im Osten, überall. Ähm, also da kommt man immer. Man sollte halt möglichst einmal im Jahr das schon tragen. Aber wie gesagt, ich finde das ist selbstverständlich. Ja. Und welche Events sind jetzt interessant? Also für die nächsten Events? Also wir haben, heute ist ja unser Jahrestrechnung, wir sind ja hier mit einer Stärke von über 250. ich der aber das ist nämlich der Taggib. Von Hil Deutschland. Nicht nur von Deutschland, eben auch. Wir haben die Italiener dabei, mhm. wir haben Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, also wir sind sehr international heute. Dann sind wir dieses Jahr zum Beispiel noch im Moviepark park in Lottrop. Mhm. Wann ist das? Das ist im September, den genauen Termin habe ich in meinem Kopf, aber es ist glaube im September. Ich mal schauen dann gibt es noch viele kleine Events, kleinere Events auch. DeadCon war ja schon dieses Jahr, da sind wir natürlich auf vertreten gewesen. Ich war dabei. Die Roleplay Convention, die war jetzt erst äh, vor kurzem, vor wenigen Wochen, vor Wochen, glaube ich. Ja, also es gibt noch einige Gelegenheiten dieses Jahr, wo man uns sehen kann, auf jeden Fall. Aber müsste noch unsere Website mal schauen, 501st.de, also 501st.de. Mhm. Da gibt es auch immer wieder Termine. Und, Und äh, wie bekostet so ein Outfit? Das ist total unterschiedlich. Also für einen guten Darth Vader zum Beispiel muss man schon bestimmt 2.000 Euro jetzt hinlegen. Und Stormtrooper muss man schon über 1.000 Euro mitrechnen. Und das hier ist relativ preisiger. Äh, da ist das teuerste wahrscheinlich auch der Helm. Der ist nicht mehr da, zu bekommen halt in der Form. Aber ähm, wie gesagt, wir haben in aller, jeder Kreiskasse ein dabei. Es gibt ja viele verschiedene Charaktere, auch beim Milchfähig. Okay, okay, okay Wir sind jetzt an der Projekt X Teststrecke und es kommt gleich auch ein Fahrzeug runter. mal uns die Lego Star Wars Fanwelt an. Kommt mit! Okay. Ja, nog niet. Het is een ik Het is een moeilijk punt. We're not going to be to do it. We're Ja, ja, die Figur Figur ist der Weiße. Warum Star Wars Saga bewundern. Für die Modelle müssen rund 1,5 Millionen Lego Steine verbaut werden, und einige der rund 2.000 Modelle werden über 2 Meter hoch sein. Wir befinden uns jetzt in der Lego, in der Hero Factory und schauen, was Sandra und Noah machen. Schön lächeln für einen Blitz. <Sie> <und Spannende Musik> sind gleich die Parade los. Wir sind jetzt hier in der Lego Arena und äh, warten, dass die Parade fertig ist. Wir kommen nicht wieder hinten rein. Wir sind ja aus ganz Deutschland reingereist, die waren ja welche aus Belgien, aus Österreich, Schweiz da. Und ähm, genau, die stellen sich hier nochmal auf, machen ein Gruppenfoto und nach nach gibt es eine Lichtschwertsanschau. Da sind sehr, sehr gespannt. <lacht> How's it going?